Jetzt ist es immer wieder, wenn du mit mir spielen, das geht ist das ist ja eure. Das ist das Programm, das ist ein Symbol. Das ist ein Symbol. Und jetzt hast du ein, dein, ein zweites Programm, deine KI. Die mit diesem Grundkonstruktprogramm interagiert. Ich kann das genau erklären. Fakt ist, auf dem Bildschirm, egal was auf dem Bildschirm auftaucht, du spielst fünf Jahre, egal was auf dem Bildschirm auftaucht, diese Bilder sind vorher schon auf der DVD drin. Mhm. Es kann nichts in dir auftauchen, was nicht schon vorher in dir drin ist. Die und was du letztendlich siehst, hängt von deinen Interessen und deiner Reaktion ab. Du kannst ins Gebirge fahren, klettern, Skifahren, jagen. Wenn dich das nicht interessiert, dann sind nur Nachtclubs und ich habe bis vor drei Jahren, bis vor drei Tagen Zeitfenster, was vom Hörensong von einer e Nähe, habe ich überhaupt nicht gekannt. Und dann kommt es halt, das ist doch, schauen wir mal, mal nach und dann rutscht du aus dir plötzlich Leute, das ist ja eine Szene. Schon die kleine, jetzt ist natürlich mein, mein Michael sagt gerade, die, die Kasten, sie steht ja außen, Was warst du nicht mit da außen. Der Michael, wir haben dann drei Stunden nur in Videos geschaut, was da gibt. Das war ein vollkommen neues Thema. Du kannst dich zum Seifen machen, interessieren, für Schmetterlinge interessieren und umso mehr. Du reingibst, du musst wissen, wenn, das ist das, was die Diana beim Schein erkannt hat. In dem Moment, wo ich neugierig bin und mich interessiert, was werde ich mir an und jetzt als normaler Mensch, früher bin ich in der Bibliothek gegangen. Jetzt haben wir das Inneren, das ist ein Riesengeschenk. Setz mich hin und durch mein Interesse hol ich jetzt was hoch oder ein Buch. Und das kommt nicht. Du musst dich davon lösen, dass da außen ein zweites Gebot halten, dass da außen eine Welt ist, von der du Wissen in dich hineinschaffen kannst. Da außen ist gar nichts. Dich interessiert was und es taucht Wissen in dir auf, dass du dann verstehen kannst. Das ist eh schon. Ich kann dir nichts erklären, was du nicht schon weißt, Heike, du bist ich. Ich meine, das kommt nicht ernst. Das ist aus, das wird Und das, das ist jetzt wirklich... Dieses, ich spreche immer mit einem Geist, und der Geist, der mir zuhört, ist unpersönlich. Das heißt, du bist der Einzige, der ist. Du bist schon jetzt zeitlich bewusst gesprochen, du warst schon da, bevor du dir das ausgedacht hast, du bist auch noch da, wenn du die nicht mehr denkst. Der Einzige, der dazu hat dich das ist es der, der du zu sein glaubst. Aber das passiert nur, weil du noch irgendwie in deinem Unterbewusstsein meinst, du brauchst ihn zum Überleben. Und das würde ich aus dir noch rausbrücken das Dass du den nicht brauchst, du brauchst mich.